Hallo, ihr seid der? Alex. Und der Philipp. Ihr zwei seid ja schon zum zweiten Mal an meinem Stand und geht ja. äh, Computerspiele spielen. Ja. Was ja. habt ihr sonst so gemacht auf der Game City? Ähm, einfach mal rumgeschaut, Spiele angeschaut, Konsolen. Was ich ist Spiel. euer. Bitte? Wir haben auch gespielt und ja. verschiedene Konsolen ausprobiert. Okay, was ist das Beste von der Game City? Ja, der Computer. Der ja. <lacht> Computer? Ja. Okay. Könnt ihr selber schon programmieren? Nein. Nein. Okay. Habt ihr Lust, das mal zu lernen? Ja. ja. Super. <lacht> okay. Wollt ihr irgendwas dem weltweiten Publikum meiner Homs äh, Homepage sagen? Macht Spaß. Ja. Macht Spaß. Ja. Okay, gut, danke.